Hallo ihr Lieben, mein Name ist Gina Kagoscha und ich habe heute ein paar Übungen für euch vorbereitet für eure Balance, eure Stabilität und eure Orientierung im Raum. Im letzten Tipps und Tricks Video haben wir über Drehung gesprochen und was dabei alles schief gehen kann. Und heute möchte ich euch ein paar Übungen für zu Hause an die Hand geben, damit ihr diese Schwierigkeiten bewältigen könnt. Um eure Balance zu schulen, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Einige Menschen haben schon Probleme damit, sich auf die Zehenspitzen zu stellen. Dafür könnt ihr einfach mal heben und senken. Das hilft euch, die Balance zu finden und gibt ein bisschen Muskelkraft für die Waden. Natürlich kann man auch einfach mal eine längere Zeit auf den Zehenspitzen stehen bleiben. Dadurch hat man eine geringere Auflagefläche zum Boden und das macht das Ganze natürlich ein bisschen unsicherer. Das nächste, was einigen schon Schwierigkeiten bereitet, ist, sich längere Zeit auf ein Bein zu stellen. Um das Ganze noch ein bisschen zu intensivieren, kann man sich Hilfsmittel nehmen, mit denen man einfach den Untergrund uneben macht und instabil. Wenn man sich auf das Kissen raufstellt, dann wird das Ganze schon viel wackeliger und ich muss mich viel mehr darauf konzentrieren, dass ich meine Balance halten kann. Als ich damals mit den Formationstanzen angefangen habe, habe ich meine Piroettenposition beim Zähneputzen gelernt. Ich stand so vor dem Waschbecken und habe mir die Zähne geputzt. Das sorgt dafür, dass ihr hier die Balance haltet Während ihr euch hier weiter bewegt. Das ist eine doppelte Schwierigkeit. Denkt bitte dran, wenn ihr etwas mit einer Seite macht, macht es auch bitte mit der anderen Seite. Man hat immer eine Schokoladenseite, aber man sollte beide Seiten trainieren. Auch die Stabilität war ein wichtiger Punkt bei unseren Drehungen. Ich zeige euch heute ein paar Übungen, die ihr zu Hause auf der Matte oder auf dem Teppich einfach nachmachen könnt. All diese Übungen am Boden sind für Anfänger wie auch Fortgeschrittene geeignet. Als Anfänger kann man eher die Knie noch absenken und als Fortgeschrittener streckt man einfach die Beine aus. Das erhöht die Intensität. Wenn ihr die Arme wechselt, dann achtet darauf, dass eure Hüfte auf einer Ebene bleibt. Die soll sich nicht im Pendel hin und her bewegen, sie soll eher gerade bleiben. Wichtig bei all diesen Übungen ist, dass ihr nicht durchhängt. Ihr dürft nicht ins Hohlkreuz fallen, also spannt euren Bauch ordentlich an, denn darum geht es in diesen Übungen. Außerdem könnt ihr natürlich die Zeit variieren, in der ihr die Übung haltet. Beginnt bei 8 bis 10 Sekunden und steigert euch so lange, wie ihr es einfach aushalten könnt. Haltet die Spannung so lange, wie ihr könnt. Um die Orientierung im Raum zu behalten, ist es wichtig für euch, Punkte zu fixieren. Sucht euch etwas an den Wänden, was euch sofort ins Auge fällt. Auch das Fixieren der Punkte kann man üben. Um das zu tun, sucht man sich einen aus. Ich habe meinen hier an die Wand geklebt und fixiert diesen so lange, bis man nicht mehr kann. Ich bleibe mit meinem Kopf an dieser Stelle und drehe nur meinen Körper bis nichts mehr geht, dann dreht mein Kopf zuerst und damit habe ich meinen Punkt direkt wieder fixiert. Also ich weiß, in welche Richtung ich gedreht bin. Das Fixieren der Punkte muss man natürlich nicht nur, wenn man einmal ganz rumdreht. Das geht auch, wenn man kleinere Radien hat. Ich fixiere meinen Punkt hier und möchte ein Viertel weiter nach rechts drehen. Das heißt, ich setze meinen Schritt rüber und mein Fokus geht sofort zu meinem nächsten Punkt an dieser Wand. Diese Übung könnt ihr sowohl zu Hause machen, als auch im Tanzunterricht. Denn wichtig ist einfach, dass ihr euch an jeder Wand einen Punkt sucht, der euch ins Auge fällt. So findet ihr immer wieder die richtige Orientierung im Raum. Wenn ihr noch Fragen zu den Übungen oder zu anderen Themen habt, nutzt einfach die Kommentare. Im nächsten Tipps und Tricks Video kümmern wir uns um die Drehungen, die wir am häufigsten in unseren Tänzen finden. Um die Step Turns und Pivot Turns. Euch gefällt, was ich hier mache und ihr wollt immer mitbekommen, wann das nächste Video online kommt? Dann klickt den Abonnieren Button. Das war's für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.